Tina ist gerade auf einer innerbetrieblichen Fortbildung zum Thema, wie kann ein Unternehmen am Jahresende den Gewinn ermitteln. Tina weiß schon einiges und auch du weißt schon einiges aus dem letzten Schuljahr, denn du weißt, es geht hier zum einen um Aufwendungen. Ich muss einen Aufwand aufbringen, um ein Produkt herzustellen. Ich muss also zum Beispiel Werkstoffe einkaufen. Habe ich dann mein Produkt hergestellt, kann ich es verkaufen und ich generiere dann Umsatzerlöse, das heißt Erträge. Und wenn ich dann die Differenz aus meinen ganzen Erträgen, meine, meinen ganzen Aufwendungen bilde, dann kann ich den Gewinn ermitteln. Gewinn mache ich dann, wenn die Erträge höher sind. Wenn die Aufwendungen höher sind, habe ich Verlust. Das ist eine rechnerische Ermittlung. Jetzt wollen wir es aber richtig machen. Wir wollen das Ganze buchhalterisch erfassen. Das heißt, allein durch Buchungen den Gewinn ermitteln. Und dazu muss ich die Erfolgskonten, das heißt die Aufwands- und die Ertragskonten, abschließen. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Wir wollen uns mit Tina jetzt auf zwei Konten anschauen. Wir können das dann entsprechend der Kontenleit auf alle anderen Konten übertragen. Die Erfolgskonten werden abgeschlossen. Beim Kontenabschluss brauche ich ja immer ein Konto, auf das ich dann das Konto abschließe. Und das ist das Konto Gewinn und Verlust. Ein neues Konto. Das ist ein Konto, auf dem alle Aufwendungen und alle Erträge gesammelt werden. Sodass ich dann da einen Überblick habe und ganz leicht herauslesen kann, habe ich Gewinn oder habe ich Verlust gemacht. So, wir kennen schon einen Kontenabschluss, nämlich die Vorabschlussbuchung der Bezugskosten. Und das funktioniert jetzt vom Schema und vom von der Abfolge her ganz genauso. Wir gucken uns an, beim Kontoaufwendungen für Rohstoffe, welche Seite ist die werthöhere Seite. Das ist in diesem Fall ganz klar die Sollseite. Diese Beträge addiere ich und da habe ich 14.962 Euro. Das schreibe ich hier unten drunter. Dann gleiches Spiel, linke Seite gleich rechte Seite. Also derselbe Betrag auf der Haben-Seite. Dementsprechend habe ich hier ein Saldo in der gleichen Höhe 14.962 Euro, das buche ich. Und jetzt brauche ich ein Gegenkonto und das ist klar, das Konto Gewinn und Verlust. Dementsprechend habe ich dann im Konto Gewinn und Verlust eine Sollbuchung 14.962 und das Gegenkonto ist Aufwendungen für Rohstoffe. Damit kann ich das Konto, das Aufwandskonto abschließen, Strich drunter und Buchhalternase. So, der Abschluss des Kontos Umsatzerlöse für Fertigerzeugnisse funktioniert im Prinzip genauso. Also wird höhere Seite, Saldo, Bilden, Buchung, gegen Konto und Buchung im Konto G und V. Das versuchst du jetzt mal selber zu machen und herauszufinden, wie denn da gebucht wird. Das ist deine Aufgabe. Damit können wir folgende Buchungssätze bilden und dann auch eine allgemeine Regel jeweils ableiten. Einmal das Aufwandskonto. Gewinn und Verlust an Aufwendungen für Rohstoffe 14.962 Euro. Das heißt, habe ich ein Aufwandskonto, bilde ich folgenden Abschlussbuchungssatz. Gewinn und Verlust an das Aufwandskonto. Dann habe ich das Ertragskonto. Umsatzerlöse für Fertigerzeugnisse an Gewinn und Verlust 60.200. Allgemeiner Buchungssatz lautet dann Ertragskonto an Gewinn und Verlust. Als Hilfe für den Ernstfall noch eine kleine Eselsbrücke. Aufwendungen führen ja quasi zu Verlust. Das heißt, im Buchungssatz stehen die Aufwendungen näher beim Verlust als beim Gewinn. Und bei den Erträgen ist es umgekehrt. Erträge führen ja zu Gewinn. Ohne Buchungssatz stehen die Erträge näher beim gewinn Das ist nicht logisch, aber eine gute Üselsbrücke, um sich die Buchungssätze zu merken. Tina fasst grafisch zusammen, was sie heute in der Fortbildung gelernt hat. Wichtig nochmals Wiederholung, zuerst kommen die Vorabschlussbuchungen, das heißt der Abschluss der Unterkonten auf die entsprechenden Hauptkonten. Und dann kann ich die Erfolgskonten abschließen, und zwar auf das Konto Gewinn und Verlust. Das Konto Gewinn und Verlust ist ein Konto, das alle Aufwendungen und Erträge sammelt. Und zwar die Aufwendungen auf der Soll-Seite und die Erträge auf der Habenseite. Als Abschluss noch eine kleine Eselsbrücke dazu. Aufwendungen sind nicht so toll, erscheinen im G und V im Soll. Und Erträge erscheinen im Haben, weil wir was bekommen haben.